Waldhof, der mit Abstand bekannteste Stadtteil von Mannheim. Denke ich an Waldhof, denke ich an Fußball. Aber natürlich hat dieser kernige Mannheimer Stadtteil wesentlich mehr zu bieten. Aber am Fußball und am SV Waldhof kommt hier keiner vorbei. Vor allem ich nicht. Mehr Tradition geht nicht. Weltmeistertrainer Seppel Herberger, der Vater vom Wunder von Bern, kam auf dem Waldhof zur Welt und spielte für den SV Waldhof. Wir halten die Treue. Die Fans halten die Treue, egal ob erste Liga oder runter bis in die vierte, fünfte. Unser Waldhofdreh beginnt noch vor Bekanntgabe der Corona-Einschränkungen. Jetzt bin ich schon wieder zu spät. Ich treffe mich mit Marcel Segert. Das ist einer der wenigen Waldhofjungs, aber ein richtiger, authentischer Waldhofbub. Die Bube. Marcel Segert. 25 Jahre, Geburtsort Mannheim. Innenverteidiger, Freistoßschütze. Zweikampfstark. Kopfballstark. Und auch sonst weiß er seine Birne zu nutzen. Mal schauen, wie es um sein Wissen steht außerhalb vom Fußball. Da trainiert die erste. Marcel, entschuldige Servus. die Verspätung. Oh. Axel Servus, hallo. Marcel, wer ist Charlie Graf? Ähm, Charlie Graf ist äh, ein berühmter Boxer vom Waldhof. Vom Waldhof, ja. Der Ali vom Waldhof. Ja, der der, der war auch früher im HFC äh, Fitnessstudio, wo ich öfters trainieren war mit meinem Kumpel, war der auch dort. Also, es ist eine lebende Legende. Und wer ist Carla Schwagerer? Ähm, Carla Schwagerer ist die Frau von äh, Walter Schwagerer. Und äh, Familie war NS-Widerstandskämpfer. Und es ähm, gibt ja auch eine Tribüne, die da benannt wurde. Überragend. Ja, der hat schon drauf, oder? Also, also äh, ich habe gedacht, ich nehme ihn bisschen, aufs bisschen, Eis. Oder? Nein, nein, nein, ein bisschen <lacht> Background muss man haben. Wahnsinn, das ist so eine Historie. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Schlappi. Mit seinem, Rumpen, mit seinem Hut. Wow, was volles Stadion, Bundesliga und die unglaublichen Waldhof-Fans, oder? Ja, absolut. Also die zaubern immer eine mega Choreo raus. Ja, das ist einfach unfassbar, was für, was für grandiose Fans wir haben. Wollen also, die aus dir noch die letzten Prozent raus? Ähm, ich, ja, sowieso. Also für mich war es eh immer Kindheitstrauma, im carl stadion zu spielen, äh, vor den Fans. Ähm, aber ich, äh, ja, jeder einzelne Spieler bei uns, der ist einfach mega happy dass wir vor so Zuschauern spielen dürfen. So, und jetzt kommen wir in unser Wohnzimmer. Unser Heiligtum-Kabine. Super. Und von euch Profis, erste Mannschaft. Genau, ja. Da Guck hier, da die Frauen trainieren mit, gell? Super. <lacht> ja, natürlich. Waren mal mehr. weiß gar nicht, ob der ein oder andere die mit nach Hause genommen hat. Ach so. Homeoffice, oder? Ja, ja. hingen mal mehr von den Girls. Spannend eingesetzt. Ja, Spar ja spartanisch spartanisch aber trotzdem der Zeugwart legt für jeden von euch äh, genau, genau. die Trainingsklamotten raus. Wir bekommen dann die Trainingsklamotten ähm, rausgelegt, die wir heute brauchen. Heute trainieren wir um 14 Uhr. Ähm, und dann haben wir alles da, was wir brauchen. Und äh, alles andere oder alles Weitere ist dann in meinen Augen dann auch irgendwo Luxus. Das passt nicht zum Arbeiter- und malocher -Verein. Im Jahr 2000 startet Marcel seine Karriere beim SV Waldhof. Auf diesem Trainingsgelände. Damals war es noch ein Hartplatz. In der F-Jugend schießt er sogar 100 Tore. Marcel rechts im Bild mit seinem Zwillingsbruder Nico. Das Kicken brachte ihnen einst im Garten der Oper bei. Hans Heim links, Waldhofspieler. In den 50er Jahren spielt er sehr erfolgreich in der Oberliga, damals die höchste Spielklasse. Für uns als kleine Jungs äh, waren wir da mega stolz drauf und äh, haben wir dann natürlich versucht nachzueifern. Ne? Ist eine mega schöne Sache, wenn man das irgendwie so ein bisschen fortführen kann, so was die Familie, äh, die Familientradition und äh, ja, macht mich auch ein bisschen stolz. Und der Opa wäre vor allem stolz auf dich, wenn er es sehen würde? Hm? Ja, es ist äh, mega schade. Ähm, ist, äh, ja, in jungen, also als wir noch sehr, sehr kleine Jungs waren, mit äh, vier, fünf Jahren, er ja, ist dann leider äh, verstorben, aber ich denke, er hätte mega viel Spaß äh, gehabt, äh, den Weg mit Nico und mir dann so zu bestreiten und uns dann halt auch immer Hilfestellungen zu geben. Der guckt von oben zu, vom ja, Walthofhimmel. Wahrscheinlich, ja. Als Aufsteiger steht die Mannschaft in der dritten Liga derzeit überraschend wieder auf einem Aufstiegsplatz. Auf dem Waldhof träumen die Fans vom Durchmarsch, wenn die Corona-Zwangspause endlich überstanden ist. Marcel träumt mit. Marcel, Glück, Gesundheit, Aufstieg, Stammplatz. Habe ich was vergessen? Nee, das wäre das wär sehr gut. Wünschenswert, auf jeden Fall. So ist es verdient. Ciao. Äh, Axel, schön, dass ihr da wart. Gell? Ja, wir bleiben Und noch Spaß eine Weile auf dem Waldhof. Alles, Alles Gute, da. hau rein. Dankeschön. Ciao. Taunusplatz, Waldhof. Speck weg. Also, ich glaube, mit äh, Abnehmen und Frühjahrsfitness wird es nichts zu tun haben. Ein paar Ecken weiter, frohe Arbeit, starke Hoffnung. Was sind das für kuriose Straßennamen? Noch nie gehört. Guck, und das ist jetzt der, der zähe Wille. Also, wenn das zu einer Ortschaft passt, dann zum Waldhof. Ja, guck da. Kleiner Anfang. Was, was heißt das? Komischer Name. Auch. Ja, Gibt Gibt's auch einen großen Anfang? Bestimmt. Oder ein bitteres Ende, hoffentlich nicht. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Sie laufen im Waldhof. Darf ich, darf ich reinkommen? Ja, selbstverständlich. In der Brücke. So. Sie wohnen im Kleinen Anfang. Ja, ist das nicht interessant? Ja, super Name. Was ja, kommt's ja. dazu? Alle Leute lachen, wenn ich sage, so Kleiner Anfang. Die Macht ihr einen Film über ja? Über Waldhof, ja über den genau. Waldhof, genau. ja. Und über See, wie heißen Sie? Siebert. Ich guck, das ist schon ein Siebert, gell. Wir Werner? Werner, komm mal her, der Herr da. Ach Gott, wie schade, dass ich Sie mal in der ja. sehe. Hallo Werner. Ach schon, Weil damals war das alles Prachtgelände und da wurde dann aus Nothilfe wurde hier diese Siedlung gegründet. Jedes Haus, das erst gebaut ist, war die erste Straße, war alles Leute, die hatten nicht viel Geld. Und habe ihre Häuser selber gebaut teilweise. Und, und deswegen war das halt Straße kleiner Anfang. War das eigentlich so, um die Leute zu motivieren? Das ist ein Anfang. Und dann baut er mehr auf. Ja, es ging hier ja dann auch weiter. Die nächste Straße heißt dann Cervile. Das heißt, die Leute sind dabei geblieben. Ne? Und, äh, und so haben sich die Straßen entwickelt, großer Ausdauer und guter Fortschritt und hohe Arbeit. Und so weiter. Alles Gute, gell? Starke Hoffnung auch, ja. Und zum Schluss noch ein neues Leben. Neues Leben. Ja. neues Leben durch frohe Arbeit, die Hoffnung. Damals sollte damit wohl eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden. Statt American Dream, der waldhof -Traum. Große Ausdauer. Verzeihung, kennen Sie sich aus, es sind vermutlich Elektriker. Aber was hat damit auf sich? Große Ausdauer. Wille. kleiner Anfang. Ach, das sind eigentlich klassische Namen seit Beginn dieser Siedlung der sogenannten Speckweg Siedlung. Hier ist also die Speckweg Siedlung. Es ja. das ist heißt nicht der Speckweg, sondern der Speckweg. und der Weg ist eigentlich der Speckweg ist kein Speck gewesen, sondern das war ein befestigter Übergang, weil hier ziemlich viel Morast und Sumpf war. und Entsprechend heißt der Weg Speck Weg, aber so. hat nichts mit Speck zu tun. Wieso kennen Sie, Sie sich so gut aus? Ja, ich bin der Stadthistoriker von Mannheim. Das gibt und nicht. Leute, das war nicht muss, ausgemacht. Müssen wir das kennen? Haben Sie ein bisschen Zeit? Aber gerne. Perfekt. Und diese Namen symbolisieren ja eigentlich, dass von jetzt ganz schwierigen Anfängen es immer weiter ging, bis man endlich seine eigene Scholle oder sein eigenes Haus hatte. Und von daher haben die eine große Symbolik auch und von welcher Zeit reden wir als wir das besiedelt wir wurde? reden nicht von der Wei von der NS-Zeit wie das oft verwechselt wird ja, klingt wir ein reden bisschen reden eigentlich ne? von der Weimarer Zeit wo die Wohnungslosigkeit sehr groß war alle haben mitgeholfen, diese einzelnen Häuser zu bauen. Und es wurde dann gelost, wer welches Haus bekommt. Das hat dann dazu geführt, dass die alle einen gleichen Standard haben und keiner etwas besser gebaut hat als der andere. Deswegen wirken die eigentlich, in der Ursprung wirken die absolut gleich. Also bevor wir hier weiterreden, wie heißen Sie eigentlich? Zurich, ist mein Name. Axel Dagstetter. Super, Sind Sie Professor. Ja, Das habe ich befürchtet, oh, so viel wie der weiß. oder? Diese Siedlung ist wirklich schon etwas Einmaliges von Ihrem Namen her. Super, Sie auch. Danke. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Prima. <lacht> so. Nicht weit weg, die eigene Scholle runter bis zur Straße. Frischen Mut, schon ist man da. Welcome to the Benz-Baracken. Hier wohnt, wer sich keine Sozialwohnung leisten kann, heißt es. Wer hier aufwächst, dem wird nichts geschenkt. Der muss kämpfen. So wie einst. Charlie Graf. Ja, ich habe hier oben gewohnt. Hier. Erster, Stock. Erster Stock. Ohne warm Wasser, ohne Toiletten mussten sich da, ein ganzes Stockwerk mussten sich eine Toilette teilen. Und gut, in meiner Kindheit ist mir das nicht so bewusst gewesen, aber, aber das war schon äh, sehr rustikal. Charlies Leben wie aus einem Roman. Mit 17 schon Boxprofi. Schwergewicht. Die Mama, Deutsche, der Papa, Afroamerikaner, GI aus den USA. Nigger schimpfen sie ihn. Das motiviert ihn, es allen zu zeigen. Der Mohammed Ali vom Waldhof jubeln die Fans. Experten überschlagen sich. Das größte Talent ist, was ich in den letzten zehn Jahren vielleicht im deutschen Boxen gesehen habe. Ich meine, von der Begabung her. Ja. Charlie siegt und siegt, hochgejubelt, Anflüge von Größenwahn. Dann die Niederlage. Wie verlieren geht, hat mir niemand erklärt, sagt Charlie. Windige Boxpromoter lassen ihn fallen. Rotlicht, Gewalt, Knast. Die frühen Barackenjahre. 15 Monate nach Charlies Geburt wird der Vater in die USA zurückkommandiert. Charlie fehlt der Papa, der ihm Orientierung gibt. Er wird ihn niemals wiedersehen. Die Mutter schlägt sich alleine mit ihm durch. Sie ist überfordert. Alkohol wechselnde Liebschaften. Eines Nachts, sechs Jahre war Charlie damals alt, steht sie betrunken mit einem Mann vor der Tür. Meine Mutter da rein, ich hab's nicht reingelassen. Wenn du sagst, wenn du den aufmachst, aufmacht, ich unter dem Zug, und ist dann von dem Baracken hierher gelaufen und es war ja alles äh, umgebaut hier, das war ja so Niemandsland. Und dann bin ich halt hier die Gleise entlang gelaufen, stundenlang und bin dann so gegen morgen fünf, sechs, wieder Total deprimiert, wir drüber gelaufen. Hast du gedacht, deine Mama wäre tot? Ja, der von mir ausgegangen. Ja. Und Gott sei Dank habe ich mich getäuscht. Ja, ich kam dann nach Hause und sie lag dann äh, auf der Couch und hat geschnarcht. Und dieses Schnarchen, das war für mich wie eine Arie. <lacht> dieses Glücksgefühl. Ihr seid irgendwie beide Opfer gewesen. Auf jeden Fall. Also Natürlich war mir das in meiner Kindheit nicht bewusst. Man verdrängt so Geschichten auch immer. Im Gefängnis damals bereitet sich Charlie auf sein Comeback vor. Er will es noch mal wissen. Ich Morgen morgens um fünf aufgestanden, gelaufen alleine im Gefängnishof. Es ist das erste Mal, dass ein Häftling offiziell um den deutschen Meistertitel kämpfen darf. Das Comeback wird ein Triumph. 1984 wird er in Stuttgart Deutscher Meister im Schwergewicht. Tief gefallen, aufgestanden und sich rausgeboxt. Wie bei Rocky. Aber der Box-Herrgott meint es nicht gut mit ihm. Ein halbes Jahr später verliert Charlie Graf unter dubiosen Umständen seinen Meistertitel. Das war's dann mit der Boxkarriere. Charlie hat unverdient verloren, sagt später sogar sein damaliger Gegner. Jetzt habe ich mir den Kampf nochmal angeguckt und muss sagen, Charlie Graf, du bist deutscher Meister. Nach der Boxkarriere zieht er ins Allgäu. Nach zwölf Jahren Rückkehr auf den Waldhof. Er wird Sozialarbeiter bei der Stadt. Jugendliche von Gewalt abhalten sein Anliegen. 1, 2, 3, ich habe jetzt keine Boxhandschuhe dabei. Das ist es schlimm? Also die sind gut ausgestattet. Jetzt mit 69 kümmert er sich ehrenamtlich einmal die Woche im St. Josefheim um Kinder, die es ähnlich schwer haben wie er damals. Samantha und Anthony. Oh. Ja. Ja, wunderbar. So. Oh, los geht's hau. Hau mal. Oh ja, doch, schlagkräftig. Oh Gott, ich steige raus. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei. Wie geht's Eins, zwei, drei, vier. Okay? okay. Auf komm. Eins, zwei, drei, vier. Ja, super. Bewegung, Bewegung. Zwei bis zwei? Ja. Super. Auf. Hauptstadt von Deutschland. Was? Hauptstadt in Deutschland. Berlin. Berlin! Du musst, wo ist sein. Vier bis sechs? Okay, das reicht. Ich bin. Konzentriert und kämpferisch, glücklich und erfolgreich. An nichts anderes denken. Ich bin konzentriert und kämpferig. Klare Botschaften. Glücklich. Damals in den Benz-Baracken hätten sie sicher auch dem kleinen Charlie geholfen und für sein Leben gestärkt. Okay. Waldhof Lutzenberg, Altrhein. Der Ruderachter vom Verein Volkstümlicher Wassersport Mannheim. Ein besonderer Verein, der vor über 100 Jahren dafür kämpfte, den eher elitären Rudersport einer klassenlosen Gesellschaft zu ermöglichen. Für mich vielleicht die Chance, dass ich mitrudern darf. Also, sieht schon dynamisch aus, gell? Ich muss trainieren, das hat keinen Sinn. Dann packe ich das. Treff mit der Vorstandschaft. Ah, das ist Christine, ist Christine Bihal, wir haben telefoniert. Hallo. Axel. Und das ist der? Paddelpeter. Peter. Der volkstümliche Wassersportverein. 1912 mit dem Namen Vorwärts gegründet. Der erste Ruderverein in Mannheim, der aus Arbeitern und Handwerkern bestand. Volkstümlich halt. Später kommen die Schwimmer und die Paddler dazu. 1915. In der Nazi-Zeit Enteignung des Arbeitersportvereins und Zerstörung des Vereinsheims. 1950 Wiederaufbau. Heute bietet der Verein gleich sechs Wassersportarten an, mit großen Erfolgen. WM-Titel, Goldmedaille. 1998 der Deutschlandachter mit Andreas Leib vom Verein Volkstümlicher Wassersport. Wow. Boah, was für ein Fuhrpark! Was, was, was, was kostet so ein Boot? 84.000. 84.000? Ja, und wie hoch ist euer Mitgliedsbeitrag? Der ist relativ günstig. Es finanziert sich hauptsächlich durch Spenden. Und die kriegt er die regelmäßig? Ja. Also nicht von externen, sondern von den Mitgliedern. Ein Paddelboot dagegen fast ein Schnäppchen. Bei 1200 Euro bekommt man auch schon ein robustes Boot, mhm. wo man auch mal über Steine fahren kann, wenn das Wasser nicht so hoch ist. Und wie ist das Verhältnis zwischen Paddlern und Rudern? Gut, würde ich sagen. Also wir verstehen uns super. Ihr zwei? Da ja, ich, äh, wenn Rudern einfach wäre, würde es Paddeln heißen. Und was sagt der Paddelpeter dazu? Ja, es gibt eine Sache mit Rückwärtspaddlern. Die sehen ja gar nicht, wo sie <lacht> hinfahren. Okay, ich habe schon gemerkt, keinerlei Rivalität. <lacht> Danke. Das ist Peter, Paddelpeter-Patent, oder? Genau, ein Cargomat sozusagen. <lacht> Super. Ich kann noch ein bisschen nachhelfen, ein bisschen schieben. Ja, ja, so alt bin ich jetzt auch wieder. noch nicht. Wie alt sind Sie? <lacht> 76. 76. Ah, da kann ich du sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Achsel. So. Immer Sportler sagen, wir immer du. Ja. Das ist weltweit dein Patent, oder? Das ist leider kein Patent. Aber ich bin schon oft gefragt worden. Los, ne? Jetzt schon. Super Idee. Wenn jetzt das vorne ins Wasser kommt, dann dreht sich das ganz automatisch rum. Das war deine Idee, oder? Jawohl. Spitze. Jetzt liegt sie im Wasser. Klasse. Sagenhaft. Das macht immer noch total Spaß. Ich liebe es. Peter mit seinem Radantrieb. Da hat er natürlich einen Vorteil. Sonst würde er mich doch nicht abhängen. Mensch, ich komme ihm nicht hinterher, das, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe jetzt drei Jahre Pause gemacht. So eine blöde Ausrede. Ich muss trainieren, das hat keinen Sinn. Das kann man hier im Verein bestens. Da riecht schon nach Männerschweiß und Kinderschweiß. Ja, ja. Der kommt wohl von der Schwimmabteilung, die gerade trainiert. Wie lange muss ich trainieren? Ein Leben. Ein Leben. Aber ich ich lebe doch genauso lang wie du schon. Zumindest also muss man halt regelmäßig Sport machen. Ja. Wie oft trainiert ihr denn? Ähm, ich trainiere sechsmal in der Woche. Sechsmal die Woche. Und was sind deine Träume, Ambitionen? Also ähm, ich möchte versuchen, auf die Deutschen zu kommen und dann auch weiterzumachen. Halt versuchen, höchstmöglich halt. Momentan unsere beste Schwimmerin leistungsmäßig. Äh, in ihrem Jahrgang ist die Hannah Hake im Jahrgang 2006 auf Platz 3 im Rückenlage. In, in Baden-Württemberg? oder in, in ganz Deutschland. Ja, liegt es am Trainer? Oder? Ja, auch natürlich, ja, ein Stück weit auch am Trainer. Trainer Rainer hat bestimmt auch für mich ein paar Übungen parat. Für meine kommende schwere Aufgabe. Rudern im Achter. Rainer, darf ich mal? Ja. So. Oh, das kann das super, der Jonas. ja, ja. Jonas, stimmt das so? Oh. Sehen wir, wie da runterkommt. Oh, Bobo noch ein bisschen weiter. Oh. Und zurück, gut. Oh. Oh. Jonas, wie sieht's aus? Sag jetzt nichts Falsches. Oh. Oh. Jetzt war's gut, oder? Ja. Oh. Haben wir die Übung auch drauf, oder? 54, 319. Ja. Oh. Und jetzt noch Liegestützen dazu. Ja, genau. Synchronschwimmer. 617. Uah. Uah. Es reicht, oder? Uah. Jetzt komme ich nicht mal raus. Jonas, wie war ich? Äh, gut. <lacht> Danke. Das, das, das äh, schneidet mal raus. So, Großer Tag. Ich bin topfit. Ich bin topfit. Finger in die Tür gebracht oder vom Rudern? Nee, ist vom Rudern. was du willst. <lacht> Und Eva ist die einzige Sehende, oder? Ja, ja. Und es muss eine Frau sein, das ist ja klar, gell? Eva, Ach. unsere Steuerfrau. Jetzt einmal so. mit Schwung, mit dem Bein hier unten in die Schuhe. Mit Schwung? Mit Schwung. Oh. oh. Ah. Ah. So, vielen Dank, Eva. Seid ihr soweit? Ja. Ausleger frei, Rotweg ab! Uh. Und jetzt bleiben die Arme lang und die Beine gehen zurück. So. Bis zum Körper hin. Genau. Und jetzt draufdrücken und abdrehen. Genau. So. Und wieder vor zu mir. Genau. Das ist der ganze Bewegungsablauf. Bitte nicht rumwackeln und nicht rumalbern, nur das Boot stellen. Alle zusammen die Blätter ins Wasser. Und zusammen los. Jetzt habe ich zwar die Muskeln trainiert, dass sie kaum mehr unter den Anorak passen, aber Technik leider keine Ahnung. Du sollst nicht lachen, Eva. Aber das ist echt schwierig. Sehr komplexer Sport, Leute. Jetzt weiß ich, warum Rudern ein Akademikersport Sport ist. Oh. Können wir mal Pause machen? Oh. Wie schnell es geht, wenn ich nicht mitmache. <lacht> Synchronität wie ein Uhrwerk, perfekt aufeinander abgestimmt, das Ganze auf Geschwindigkeit. Ich habe gnadenlos unterschätzt. Meine Hochachtung, Ihr Rutra vom volkstümlichen Wassersportverein Mannheim. Oh, so meine Damen und Herren, ich glaube, das war's. Grüße vom Altrhein. Ich habe hier eine neue Disziplin erfunden. Das ist der Siebner statt dem Achter, und ich bin so eine Art Bremser. Oh, brutal anstrengend, aber ihr seid klasse. Danke an euch! Boah! Eva, vielen Ein Dank! tolles Event. Hurra! Event. Hurra! Event. Hurra! Das geht so schwer. Heute bin ich mit einem ganz besonderen Menschen unterwegs. Die Grande Dame vom Waldhof. Kann man das sagen, Frau Spargerer, Carla Spargerer? Ja, ja, also gerade das passt nicht zu mir. Was, wie kann ich Sie denn bezeichnen als Kämpferin für die ja, Demokratie? Ja, ja, ja, ja, Und gegen das Vergessen vor allen Dingen, gegen das Vergessen. Jahrzehntelang spricht Carla Spargerer nicht über ihre Erlebnisse in der Nazizeit. Durch das Erstarken der Rechten in Deutschland fühlt sie sich nun aber verpflichtet, darüber aufzuklären. Heute im Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasium. Das Plakat erinnert sie an die sogenannte Reichskristallnacht 1938. Ihre Familie war befreundet mit zwei älteren Damen, Jüdinnen. Aus Erzählungen weiß ich, dass mein Vater beide Schwestern frühzeitig geraten hat, geht Sie weg aus Deutschland. Und die haben beide zu meinem, Mann, meinem Vater gesagt, Ludwig, wir müssen nicht weg. Wir sind Mannheimer Bürgerinnen, uns passiert nichts. Da. Hallo. hallo, Kinder, hallo. Hallo, hallo. hallo. hallo. der Begleitschütz Stefan Fuhlsblei, spd landtagsabgeordneter und ihr Enkel Tim begleiten sie heute. Carla, geboren 1929 auf dem Waldhof. Ihre Familie Nazi-Gegner. Ihr Alltag, Hausdurchsuchungen, die Oma im Zuchthaus, immer Angst vor der Gestapo und ums Leben ihres Vaters an der Front. Hinrichtungen von Freunden der Familie, das hat das Leben der Sozialdemokratin geprägt. Die Pogromnacht lässt sie nicht los, die Verwüstung von jüdischen Häusern und Synagogen der jüdischen Bürger. Aber man sah auch, wie verzweifelt diese Menschen waren. Gegenüber stand die Synagoge und ich hörte, wie mein Vater sagte, die haben drinnen gesprengt. Und vor der Tür standen ist Arman. Er hatte neben sich ein kleines Schild und da stand in Sitterlin Schrift. Wir haben damals noch Sitterlin geschrieben. Besichtigung 10 Pfennig. Und dann habe ich, das sehr laut, gerufen, erst machen die alles kaputt und dann verlangen sie noch Geld dafür. Ich weiß nur noch, dass mir meine Mutter ganz fest den Mund zugehalten hat. Wir sind nach Hause. Aber ich sage euch was, die niedrigsten Instinkte, kommen bei Menschen hervor, im Krieg und in einer Diktatur. Ich bin überzeugt, viele haben sich später geschämt für das, was sie gemacht haben. Aber dann war es halt zu spät. Dann erzählt sie vom Schicksal der beiden Mannheimer Jüdinnen, denen ihr Vater damals geraten hat, Deutschland zu verlassen. Sie wurden, wie viele andere Juden in Theresienstadt, umgebracht, vergast. Aber solange ich lebe, werde ich jedem Menschen sagen, und wer hat das Recht, Menschen zu ermorden wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer sexuellen Neigungen. Kein Mensch. Und wenn ich erlebe, jetzt an meinem Lebensabend, dass wir wieder einen Antisemitismusbeauftragten brauchen oder, wenn, oder dass ein Politiker, Walter Lübcke, vor seinem Haus erschossen wird oder ich denke an Halle und an Hanau und dann spüre ich wieder was. Aber ich habe mir vorgenommen, ich habe keine Angst mehr. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und deshalb sage ich euch, hauptsächlich, ihr seid unsere Zukunft. Ich habe mein Leben hinter mir, aber ihr seid eure Zukunft. Passt genau auf, was die sagen. Hört genau hin. Und wenn es sein muss, dann stehen wir gemeinsam auf und kämpfen um unsere Demokratie. Es lohnt sich. Was für eine beeindruckende Frau. Ich freue mich wirklich, es war ein sehr schöner Vormittag. Und ihr habt keine Schule gehabt, Was für euch auch gut. Ganz herzlichen Dank. Ihr schalter ja. dürfen Sie nicht vergessen. Nein, vielen Dank. Alles ja, Gute für Sie. Am nächsten Spiel sind Sie wieder dabei. Danke, Carla. Ich Danke, Waldhof. Aber was habe ich hier innerhalb kürzester Zeit für interessante Menschen kennengelernt? Fußballer, Boxer, Macher und eine. Total interessante Zeitzeugen. Ich werde immer wieder gerne auf den Waldhof zurückkommen nach Mannheim.